Moment. Auch so. du weißt, dass du hier nicht durch darfst mit der Kiste, ne? Herzlich willkommen zur rolven So, ach, da sind doch die zwei Nerven-Sitten. Was ist denn das jetzt? Ach, da ist noch einer. Oh, jetzt gibt Stress. Alter. Hui. Moment. Auch jo. du weißt, dass du hier nicht durch darfst mit der Kiste, ne? Pass auf. Aber tut ja. mir eingefallen, wenn ihr hier durchfahrt. Ich meine, ich, ich bin selber mal in eurem Alter gewesen. Ich habe selber eine... 125er, ja. ich habe eine 600er Kurs gehabt, ich bin selbst überall durchgeperzt. Deswegen kann ich eigentlich nicht den Lauten machen. Nur dann tut mir bitte den Gefallen. Mein Hund wurde letztes Mal fast plattgefahren von einem, der mir entgegenkam, weil er ihn zu spät gesehen hat. Fahrt bitte vorsichtig und langsam. Äh, ich muss okay. sagen, ich fahre hier immer mit 10 km/h beziehungsweise 15, nicht schneller. Wenn da ja unübersichtliche Stellen sind und da Kurven sind, dann ja. fahre ich sowieso extrem fest. Und wenn da Leute sind, dann fahre ich. Noch langsamer als langsam, weil die ja schon eh. Ich kenne das ja, weil die anderen immer so sind. Und ich bin dann immer der, der dann mit 2 km/h anfährt, damit die gleich sehen, dass ich langsam fahre. Gut. Danach haben wir einen Deal. Aber ich kann außen rumfahren, weil hier ein bisschen zu matschig. Ich habe hier super ja, Motorreifen also, drauf. Du wirst auch wer ist nicht der Erste, der hier auf die Fresse fliegt bei dem nee. Wetter. Ja. Da habe ich schon mehrere gesehen. Hier fährt einer mit dem weißen Roller morgens immer durch. Der ist zehn Minuten vor mir unterwegs. Wenn ich mal zehn Minuten früher fahre, treffe ich den regelmäßig. Der ist, der ist mir schon zweimal entgegengekommen und voll auf die Fresse geflogen, weil er zu schnell war, mich zu das spät ist, gesehen ist, hat Malzen, und es nass war. Die heizen einfach hier lang und sehen ja. die Leute, fahren sie noch schneller. Also weißt du, und, und, und den habe ich nämlich richtig auf dem Kieker und wegen dem habe ich auch den Hals, ja. weil das ein Vollassi ist. Nein, wir sind so nicht. Ich fahre hier so selten durch, da fahre ich ganz langsam durch, weil ich komme ursprünglich auch aus Schlutup. Gut. Ehemaliger Schluhtub, ja. Sehr also, gut. Daher da weiß ich dass das hier alles. Ja, man wenn die da so das kann ich auch nicht verstehen. Also ja, aber du kannst auch verstehen, auch wenn mein Hund fast platt gefahren wird, dann ich dann richtig stinkig. werde. Andererseits, ne? ja. wenn sie selber früher gefahren sind, gerade der Weg hier. Du, der lädt ein. Ja. Da brauchst du mir nichts von zu erzählen. Ja. Der wäre mir noch zu harmlos. Da bräuchte ich dich viel mehr. Ja. <lacht> äh, ich nehme gerade auf. Ich zensiere ja, sie. Willst. Zensieren? Was zensieren, ja, auf jeden Fall. Ich will Gut. Was zensieren? Nein, ich nehme gerade auf Kamera alles. Ich, glaub, ich bin YouTuber. Ja, nee, auf keinen Fall. Ich, mö nee, ich, ich möchte zensieren dann alles. Nee, nee, nee, auf, ja, so auf jeden sowieso. Fall. Da kannst also du auch gerne so. komplett rausschneiden. Äh, Wir haben uns ja jetzt vernünftig geeinigt. Ja. Ihr fahrt vernünftig. <lacht> alles zensiere und dann passt es. Habt alles im Auge und dann ist. Ja, nö, dann fahr ich außenrum. Hab ich kein Problem mit. Ja. Tut, dann wünsche ich noch einen schönen Tag. Alles klar. Schlaf rein, Jungs. Habt Bye. Spaß. Bye. Danke fürs Gespräch. War ja, gut. Wahrscheinlich fahren wir eh außenrum so jetzt. Aber... <lacht> ja, hier müssen zu matschig. Ich, <lacht> ich rutsche ja, mit euch, weil vernünftig reden kann. Kurz mal mit dem anderen nicht. Deswegen bin ich ja. dich auch gerade erst mal ein bisschen scharf angegangen. Das ja, tut und mir auch, leid. auch weil mit Meistens ist es ja so, dass man mit. Mit? Ja. mit? Tut mir leid. Mit, ja, mit, mit Leuten, wie euch nicht reden kann. <lacht> so, mit mir kann man reden. <lacht> tut, dann noch einen schönen Tag. Gut. Ja. Ne, Sascha, von aus, warum ist der Matschig? Hier rutsch ich! Seht gerade, Sascha! Ey! Sag mal, was hat dir gesagt? Na ja, klar, dass du die Antwort nicht drauf hast, weil äh, dich, ne? Ja, ja aber man meinte, man meinte, dass das halt gegen die Leute so äh, mal stehen! Ich habe jetzt gesagt, dass das gegen die Leute ist, die da so mit 500 km/h lang heizen. Ja, was ist am Anfang passiert? Ja? Was ist am Anfang passiert? Ich war nicht dabei. Nein, da ist nichts weiter passiert. Ist das, das scharf? Ja? War der da Arthro? Was? Ob der ja, Atro? war? war. Schade, dass du das nicht drauf hattest.